Stellen Sie sich vor, Sie fahren im Auto und halten mit beiden Händen das Lenkrad fest. Während Sie in der Ferne eine Linkskurve bemerken, hören Sie folgenden Dialog zwischen Ihrer rechten und Ihrer linken Hand. Rechte Hand. Pass auf, da kommt jetzt gleich eine Linkskurve auf uns zu. Linke Hand. Klar, ich bin noch nicht blind. Oder hältst du mich für so doof, dass ich das nicht merke? Rechte Hand. Bei den letzten Kurven hatte ich immer wieder den Eindruck, dass du die Kurven fast verschlafen hättest. Linke Hand, das ist doch überhaupt nicht wahr. Du kannst ja gar nicht merken, was ich bemerke oder nicht, weil du mich eh die ganze Zeit ignorierst. Rechte Hand, so ein Unsinn. Aber jetzt pass lieber auf, denn es kommt eine Linkskurve und da bist du ja näher dran und deshalb musst du mit dem Drehen anfangen. Hä, näher dran? Verstehen Sie die zwingende Logik des Arguments? Linke Hand, kein Wunder, dass alle meine Freunde sagen, dass du ein angeberischer Rechthaber bist. Ich habe in der Vergangenheit immer das Lenkrad zuerst gedreht. Jetzt kannst du auch einmal anfangen. Hm? Ob das je statistisch objektiviert wurde? Rechte Hand, mir reicht es jetzt mit deinen dummen Argumenten. Meine Mutter hat auch schon gesagt, dass man mit dir nicht vernünftig reden kann. Da die Kurve schon bedrohlich nah ist, haben Sie als logisch denkende Zuschauer sicherlich schon in Ihren Gedanken das Lenkrad mit beiden Händen rechtzeitig gedreht. Von außen betrachtet erkennt man schnell den Unsinn des Dialogs, aber wenn man Dialogpartner, naja, eigentlich Gegner ist, dann ist das schon schwer die gemeinsame Verantwortung zu sehen. Wenn Sie mit Ihrem Partner im Klitsch sind. Wer sich zuerst zu entschuldigen hat, ist es Ihnen da auch so offensichtlich, dass es mehr darauf ankommt, die Kurve zur glücklicheren Beziehung hinzukriegen, als die Frage, wer in der Pflicht ist anzufangen? Wenn Sie mit Ihrem Partner entscheiden sollen, wer heute das Auto oder freien Abend haben soll, argumentieren Sie so ähnlich wie die beiden Hände? Glücklicherweise gibt es noch eine bessere Alternative, aus der festgefahrenen Diskussion herauszukommen, als nur die Logik der notwendigen Gleichzeitigkeit. Es ist wie immer in meinen Videos die Stärkung der Beziehungsbasis. Wenn Sie sich sicher sind, Ihr Partner wird gleich sagen, lass ruhig, ich, ich mache das für Dich. Oder wenn Sie fest davon überzeugt sind, Ihr Partner denkt gerade, ach, das ist aber lieb von meinem Partner oder Partnerin ich muss unbedingt nächstes Mal auch sein Auto mitputzen oder ihm einen freien Arm bemöglichen, etc. Wenn Sie also ganz, ganz sicher sind, Ihre nächste Diskussion mit Ihrem Partner wird so verlaufen und nicht mit dem Tauziehen, wer zuerst anfangen soll, dann werden Sie gar nicht auf die Idee kommen, sich zu fragen, ob der Partner ein Recht hat, von Ihnen zu verlangen, anzufangen. Wie kommen Sie zu so einer Beziehungsbasis? Gehen Sie auf meine Internetseite und probieren Sie meine Wohlfühlübung vier Wochen lang aus. Und erleben Sie, wie Ihr Bedürfnis nach Du aber zuerst ständig abnimmt. Sollte das nicht klappen, dann möchte ich unbedingt von Ihnen hören und werde versuchen, Ihnen auf andere Weise zu helfen.